So, das nächste ist Nidokin. Und jetzt kommt wohl Nona. Wohl Nona müsste mit Feuerstein und einmal Eisstein sein, wenn ich das richtig habe. Das sind beide Steinentwicklungen. Das gucke ich mir kurz an. Ich sollte auch beide Bullpicks haben, eigentlich. Feuerstein und Eisstein, jawohl. Tatsächlich ist das so. Hallo, ich würde gerne einmal einen Feuerstein. Und einmal einen Eisstein haben. Stärkungstaste. Ah, ich habe schon... Fe ah, wieso kaufe ich mir Feuerstein? So, Vulnona. Check. So, und wenn sich Alula Vulnona entwickelt, hole ich mir ganz kurz was. Yay, yeah, ich habe einen Low -Bob Vulnona. Und ein Eisstein. So, und jetzt bin ich ganz, ganz kurz weg. Top, ich habe die Entwicklung nicht bestätigt. <lacht> so, jetzt haben wir das auch noch geschafft trotzdem, auch wenn ich es vergessen habe. Dann ist das auch erledigt. Alona, Bulnona. Check. So, und aus Pummeluf wirkt Knudeluf über einen Mondstein, soweit ich weiß auch. Was heißt, das könnte ich halt auch noch nicht machen. Ich gucke aber sicherheitshalber noch mal nach. Nicht, dass ich da komplett falsch bin, was auch schon vorkam halt. Doch, Mondstein. Das heißt, mein Pummeluf kriege ich auch, äh, mein Knotenluft. Äh, Sondama kriege ich noch, das kommt dann Äh, zum Giflor. Ich habe einen Duflor, ich habe einen Blattstein, also muss es nur noch kurz ins Team. So, und theoretisch müsste ich ja irgendwie 70, 80 Pokémon farmen, dann wenn ich die Top-Trainer besiegen will. Dann würde ich mit der Grundstufe jeweils anfangen und sie hochpushen mit äh, Leveln und so. Das muss ich dann echt gucken, ob ich mir das antun würde. Ehrlich gesagt. So, Gifloor erledigt. Ich kann während dem ganz kurz gucken wegen Parasek, wie das aussieht, ob ich da auch was kriege. Weil währenddem ich das farme, kann ich genauso gut auch Paras entwickeln, je nachdem. Ich es wirklich nur über die Entwicklung. Okay. Das heißt, Paras kommt auch mal auf meine Liste, die ich gerade nicht machen kann. Aber ich kann mein Parasek ins Team. Äh, meinen Paras ins Team nehmen. Weil aktuell im Team sollte ich ja Sandan haben und dann ein Paras. So. Dann Diktri. Äh. Diktri. -Di Diktar Hülle halt, ja. Aber so eine scheiß kleine Spawn Raid. Welches Lil hatten das zum entwickeln? Mein Diktas ist ja Level 26. Äh, auch dazu würde ich mit Level machen. Und Nobili Card kann ich hier drin eh nicht fangen. Das heißt, mein Mauzi. Und ich habe nur ein normales Scheiß Alola Mauzi. Okay, habe ich ein normales Mauzi im, im Go? muss ich halt, Wenn ich mein Team voll habe, außer Pikachu, mit ich muss leveln, dann würde ich dann durchziehen und halt einfach leveln gehen, bis ich durch bin. Ja, ich habe von jedem nur ein Mauzi. Das ist blöde. Das heißt, ich muss mir ein Mauzi organisieren und zwar ein normales. Jawohl. Und damit Snowbilly hat auch. habe ich auch ein Alola, das eine Level Cap hat. Doch Freundschaft, klar. Leck mich doch fett. Ich hasse das System mit Freundschaft. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dass Freundschaft eine gute Idee ist, für so einen Scheiß, der wird verhauen. So, Enteron brauche ich auch noch. Wie sieht das aus mit Enteron zum entwickeln? 33, ja gut, das mache ich mit dem kurz. Pikachu ist der einzige, der Level 59 ist, aber ich nehme trotzdem Pikachu mit, ist mir jetzt so So, wir gehen raus zum Farmen. Also ein bisschen Leveln kurz. In der Siegesstraße vielleicht am einfachsten momentan. Eigentlich könnte ich Enteron in der azuria höhle fangen. Das ist da, wo Arctos, glaube ich, ist. Nein. Das ist da, wo Mewtwo ist. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Ich nehme aber nicht Pikachu mit, sondern ich nehme. Doch, ich lasse Pikachu auf Level 60 wechseln und dann würde ich ein anderes mitnehmen, dann so, um das Team ein bisschen gleichmäßig zu leveln, noch am Anfang. Ich kann eigentlich schon mal weiterfarmen, theoretisch, wenn ich noch bestimmte Pokémon brauche. Aber ich lasse das jetzt mal. Ich mache aber den PokeWiki im Hintergrund wieder auf. Ich könnte aber zum Beispiel meine Rasaft schon wild fangen, wenn ich will. Wenn ich wollte. Die Pokédex-Einträge von den Tausch-Pokémon habe ich ja schon, da ich mit einem Kumpel die Pokémon getauscht habe. Von daher ist das auch kein Problem. So für Gengar, Mahumai, ähm, Geowatz. Ich glaube, das sind die, die drei. Oder? Simsela noch, Simsela noch. Die habe ich alle vier schon bekommen. Mein Kumpel genau dasselbe machen wollte und ich habe ihm dabei geholfen. Und habe dafür halt eben den Eintrag bekommen. Oh, mein Enton. Es kommt langsam, aber es ist unterwegs. 770, okay. Yo, genau. Jetzt ist die Frage, wie... Ja, von mir aus du Schau auflässt meine scheiß -Krein. Ähm, jetzt ist die Frage wegen dem Freundschaftssystem im Let's Go, wie sich das beeinflussen lässt, außer durch aktiven Kämpfen. Man kann bewerten lassen im Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Aber man kann es nicht verändern. Also ich müsste es eigentlich wirklich mitschleppen, wenn ich zum Beispiel so einen Liga-Champ, also äh, zu der Liga gehe und so, und es aktiv einsetzen. Neue Level geben halt Bonus. Das ist halt klar. Aber das heißt, ich kann das Alula-Mauzi ewig rumschleppen. Es wäre allerdings interessant. Wobei, es gibt kein, Raid also kein äh, Rating. Weil in Alola kann ich da einfach nach Konikonis in den Shop gehen. So wie es aussieht. Und danach gucken. Das gibt es ja im Go nicht. Aber im Go könnte ich zur Schwe die Schwester im Haus des Rivalen, genau, da kann ich nachgucken. Da würde ich nachher kurz hingehen, in dem Fall und mal gucken. Du weißt wie das mit der Wassergrin ist? Äh, ja, wie denn? Also, du fragst dich was und... Ah, die fragt dich was, man muss beide Fragen bestimmt beantworten, da kommt eine Kombo raus, die dann das Wesen macht. Und alle Pokémon, die man bis 0 fängt, haben das Wesen... Okay, alles klar. Das ist relativ simpel, in dem Fall. Hallo. Ja. Guck dir mein tolles Scheißmaus hier an. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Das ist ziemlich scheiße. Okay, der Wiki ist echt für den Arsch. Vielleicht Bulbapedia, also das Bisa-Fans auf Englisch. Bisa-Fans wäre eine gute Idee gewesen. Stimmt, der Tag-Nacht-Zyklus ist draußen, das ist ja voll scheiße. EFMBs mit Awakening-Values, was AV ist. Das sind die Candies. Friendship, hier ist der Link dazu. Gen 7 in Let's Go. Friendship is factored into all of the Pokemon stats, expect HP at maximum friendship a Pokémon will receive a 10% boosted stat before AVs are added in. The friendship multiplier scales directly with the level of friendship, starting for a 0% boost with 0 friendship to receive the full 10 at 225. Für Haupt muss man roten und Ach so, so ist das. Okay. Alola Mauf, Miauf, at level 28, regardless of friendship level. Halleluja! Dankeschön! Das ist das, was ich wissen wollte. Level 28, scheiß auf den Friendship. Das heißt, ich kann das viel verhauen wie ich will, endlich. Das sind Infos, die ich brauche, Jungs. So. Ich lasse mal Bulbapedia lieber auch offen auf der Seite, in dem Fall. Inprismania, okay. Das heißt, wenn ich das mal mache... Ich brauche das sowieso dann fürs Züchten und so. Beziehungsweise, wenn ich ja dann gucken muss, dass ich die Typentrainer besiegen kann. Das ist dann wichtig, dass ich das habe dann. Dankeschön. Das Freundschaftssystem hat mich immer gestört. Ich habe das im... Diamant Perl, das ich mit der Freundin zusammen gespielt habe, nochmal, weil sie es vorhin noch nicht gekannt hat, wirklich. Äh, habe ich einen Knospi gehabt und wollte das zu Roselia haben. Und ihr Roselia war so schnell draußen und sie hat mega gute Attacken bekommen. Und meines ist so Level 30 mal vielleicht und durch das war dann Blüten, äh, Blättertanz, glaube ich, oder Blütentanz weg. Das muss ich dann mit einer Herzschuppe irgendwie, muss ich zuerst an die Herzschuppe bekommen, damit ich das dann rausfinden kann. Das war so kacke. Und es war einfach immer besser, weil ich dann <lacht> bestimmte Attacken nicht hatte, weil ich es zu spät hochgelevelt habe. Also zu spät entwickeln konnte. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von diesem scheiß Freundschaftssystem im Allgemeinen. Aber immerhin habe ich jetzt eine Antwort darauf. Kikli. Oh wow, Kikli. Nice. Okay, der ist mühsam. Der hüpft die ganze Zeit rum. Das war viel zu weit. Okay, Hauptsache ich habe getroffen. Jetzt mal gucken, ob der auch drin bleibt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Nocchan genommen. Das wäre natürlich dann das Problem, mir Kickli schon aus dem Weg geräumt. Ich bin mir da nur noch kurz am raussuchen, wie ich die entwickeln kann mit den Leveln. Damit ich da nicht die ganze Zeit nachgucken muss, dass ich da eine Übersicht habe über die Viecher. Nein, hör auf, Attacken zu lernen. Ich will einfach nur weiterkommen. Okay, Kickly habe ich doch schon. Okay, dann habe ich das Kickly gewählt vielleicht. Kacke. Ich werde auch das das noch nicht herausfordern, weil ich nach Pokédex Order gehe. Das heißt, das kommt ziemlich am Schluss dann, obwohl es schon geil ist. Das ist ein Lavadas-Champ. Wobei bei den Legendaries werde ich vielleicht auch äh, Wesen soft resetten. Aber wobei ich weiß, wahrscheinlich kann man mit der Wahrsagerin auch die Wesen der Legendaries beeinflussen. Das wäre ziemlich cool. Heißt aber, ich kann nicht alle Legendary, Legendaries gleichzeitig machen, je nachdem. Wobei die eigentlich alle drei äh, auf dem Flug und ihr Typ gehen. Also werden dann wahrscheinlich Special Attacks schon effektiv. Bei Flug hat ja beides. Außer man spielt halt äh, Physical Flug, je nach Typ. Aber mit dem Feuer, Eis und Donner-Typ dazu ist Special wahrscheinlich effektiver. Und Mewtwo ist dann auch mal eine andere Liga. Das würde ich dann anders machen. Wobei, vielleicht würde ich dann die, äh, die Werteverteilung soft resetten, wenn sie mir nicht gefällt. Oder halt mit Kronkorken forcen, aber das weiß ich nicht. Das kommt dann ein bisschen darauf an, wie ich Lust und Zeit habe. Aber da ich eigentlich eh kein Legendary-Spieler bin, ist, ich will eigentlich nur mal für den pokédex jeweils. was. Ist es eigentlich auch scheißegal, wie die rauskommen bei mir. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich mache mal einen Rauch an. Ich habe gerade Bock auf viele Pokémon. Ein Lock ja, weil ich hier, komme. Kommt her. Ich stürze mich jetzt auf alles wie ein Pokémon, wenn ich einen Rauch anmache. Also im Go. Handheld-Modus ist so viel besser zum Fangen, aber das ist so kacke zum anderes machen damit. Ja, okay, ich habe einen Rihorn. uhu. Ich hasse den Modus so. Ich kann ja gerade schießen, wie ich will, und er zieht mir nach links wie behindert. Geht doch, wenigstens bleibt er drin. Jawohl, wir haben unser Enteron. Enteron. Das ist hier unten. Check. So, das nächste, das ich dann probieren würde, wäre... Hm. Moment mal. Okay, ich krieg im Pikachu, kriege ich meinen Mankey wenigstens. Kriege ich auch meinen Rassaf. Mein Mankey müsste ich ja haben. Ne, nur durch Entwicklung. Das heißt, ich muss mein Mankey holen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist klar, die fehlen noch. Das ist eine gute Übersicht. Ich weiß, was fehlt. Mankey hatte ich wirklich schon. Gut. Und zwar mit Level 28. Mankey kriege ich in Route 3 und 4, wenn ich sie gerade richtig gesehen habe. 3 und 4, jawohl. Ich guck mal kurz, was sich mehr lohnt zum Holen, wegen der Prozentchance. Mankey hat hier eine 20 Chance in Route 4. Achso, die sind ja gleich nebeneinander. Ja gut, dann kann ich das mal machen. Und gehen wir mal zu Route 3, gucken, wie viel Chance da hat. Wahrscheinlich auch 20. Pokémon, im let's go. Mankey 20. Ja, also es ist egal, wo ich es hole. Es wird auf jeden Fall Level 3 bis 8 haben, um das rum. Und ich kann es rausholen. Mit 20 ist eine gute Chance. Das war und ich glaube, ich habe wirklich meinen lock aktiv. Nein, nicht da Ich habe meinen lock glaube ich, aktiv. Somit taucht es eh viel schneller auf. Jetzt nicht mehr. Gut. Oh, das ist ein Radfratz. Das ist ein Taubsi gewesen. Ein normaler Käfer sammeln. Hier unten hat man immer das anderen bekommen. In den alten. Und da oben ist Route 4 dann. Und hier gibt es ja auch einen Graspatch, dachte ich, irgendwo. Oder nicht? Da ist auf jeden Fall der Nidoran Trainer. Haben die da nicht auch einen Graspatch gemacht? Oder ist das nach der Höhle dann der Route 4 Graspatch dafür? Na gut, bleibe ich halt hier. Und warte auf meinen Mankey. Ich muss jetzt nicht extra einen lock anmachen für fucking Mankey, oder? ist also, ja, guck mal. Fluchen hilft. <lacht> so mein kleiner. Hier frisst meine eine Himibere. Gut, Meng ist erledigt. Dann kommt das ins Team und dann muss ich wieder weiter leveln halt. Weil Rassav kriege ich habe wirklich nirgends. So, ich brauche als nächstes nach Rassav, ich glaube ich habe auch keine Alola übersprungen, brauche ich einen Quapu. Ich habe aber einen Quapuzzi und einen Wasserstein dabei, das wäre eine schnelle Sache. Okay, das heißt ich nehme jetzt mal ganz kurz meinen Mankey ins Team, dass ich das machen kann. Und nehme wirklich noch ins, äh, Quapuzzi ins Team. Und gibt dem, Level 46, nice. Äh, und gibt dem den Wasserstein. Somit ist Quapro auch schon erledigt, bevor es überhaupt angefangen hat. Danke, Stift. So. Und dann muss ich gleich gucken, was als nächstes noch ansteht. auf kommt, Knopffenster kommt das nächstes. Wie ist da die... U ich weiß, fenster entwickelt sich über ein Level und dann über ein Blattstein, aber ich weiß nicht mehr welches. Und fenster müsste ich noch eins haben, aber... Level 21, okay. Also Ultrigaria Level 21, Sarcenia mit Blattstein. Ich habe meinen Sarcenia, das ich mir gemacht habe, das war eines meiner ersten Pokémon, das ich gezüchtet habe, so just for fun, um mal auszuprobieren. Das habe ich Sarazar genannt. Und dann später habe ich mir irgendwann einen Gronk gemacht, das ich dann Gronk genannt habe, weil ich es einfach konnte. <lacht> einfach nur, weil ich es halt wirklich äh, lustig fand irgendwie. Wir sind keine besseren Spitznamen einfach. Ich habe meinen Osaring auch mal Ursula genannt und ich möchte jetzt aber irgendwie gucken, dass ich das auf Tippers rumkriege wegen League of Legends. So die verschiedenen Spitznamen ein bisschen anders. So. Dann haben wir das ja als nächstes schon wieder. Dann weiß ich ja, was ich morgen tun kann. Ich weiß es aber nicht, ob ich die nächste Zeit noch mal live gehen kann, weil Ferien und so und viel unterwegs dann. Kann sein, dass da eine längere Pause dazwischen kommt. Ich würde dann einfach privat ein bisschen weiter spielen, ähm, leveln, aber nichts mit. Vielleicht fahre ich auch ein, zwei Pokémon mal zusammen. Aber ich würde meinen Pokédex nicht weitermachen. Ich würde dann anfangen mal ein bisschen Farming oder sowas, weil die sind ja mühsam, weil die so selten vorkommen. Yo, die explodieren ja richtig da hinten. Gut, Rasa wird ein bisschen mühsam, aber der Level 28, wie Alola Mautz hier ja auch. Knopfenser geht mit Level 21 dann direkt. Paras habe ich auch bald, Level 24, Dick, da braucht noch 5 Level und Sand dann noch 4. Also das ist alles machbar. Autsch. Das war mein Handgelenk. Oh, ich hasse diese nicht-skippbaren Textfelder. Ja, sie haben Level-Ups. Ich bin ja ganz stolz auf die Gratulation. Das eine Relax habe ich mir noch aufgehoben, damit ich das wirklich ähm, farmen kann auf Wesen und äh, Werteverteilung. Das möchte ich machen. Die one of pokemons möchte ich wirklich so machen. So, kommt noch was zusammen. Langsam kommt's, langsam kommt es wirklich, das ist gut. Und jetzt noch kurz das Gearock, dann ist gut, dann habe ich. Erledigt. Jetzt habe ich mir aussehen das Mikrofon abgedreht, sorry. Ich habe so keinen Bock mehr auf das Fangsystem. Ich bin froh, wenn ich wieder privat farmen kann, aber. Naja. Gehört auch dazu, glaube ich. Das machen die doch extra, nur um Leute zu triggern, haben sie so ein Scheiß eingebaut, wie. Hier, fangen wir. Weißt du, wenn man wenigstens sagen. Wie, bei, wie, äh, wie beim Handheld. Ich drücke R und L, um zu fangen, oder so. Und bewege mich halt mit der Steuer. Von mir aus kann das Ding auch Motion, motion aufnehmen. So, ich bewege mich so, um den Radius zu verändern. Aber dann sollte man sehen, wo man hingeht und so, ne? Das ist dann blöde.